Mit 5, mit 6, mit 7, Ja, Wir stehen jetzt hier an der Ole May Satellite School. Die haben wir 2013. Finanziert, 2014 umgesetzt und es ist ziemlich beeindruckend. Wir hatten wirklich da 50 Kinder, die eigentlich nur so im Kindergarten waren und jetzt geht es bis, äh, bis zur achten Klasse. Es sind 600 Kids, sind elf Lehrer und äh, sechs Fächer, die unterrichtet werden und es wächst immer weiter und wir sind super dankbar für alle, die damals äh, mit gespendet haben, Kaffee gekauft haben und ja, das ist das Produkt. Danke.